Hallo zusammen, hallo Freunde, heute möchte ich ein ganz normales Bild machen, das heißt am Anfang ohne Silikon, ich mache die Ringtechnik, werde die Farben ganz normal über das Bild laufen lassen, das Bild ist 40 auf 40 cm und werde danach aber noch ein bisschen Silikon reintupfen, weil mir das wieder zu langweilig war. Ich hoffe euch gefällt dann lasst uns loslegen, bis gleich. ich habe jetzt hier noch Schwarz, Gold, Türkisgrün, Silber, Magenta, Naples Yellow und Weiß. Ich möchte jetzt nur mal ein Bild. Ganz normale, wahrscheinlich Paddeltechnik. Ganz normal laufen lassen ohne Silikon und vielleicht mache ich danach noch ein bisschen Silikon rein. Ihr kennt mich ja. Okay. Lass wieder Musik laufen, weil dann kann ich auch nicht mehr Musik hören. Hab ich mehr Spaß, habt ihr mehr Spaß dann fangen wir an So Freunde, jetzt mal von Neuem. Also da wo ich die Striche gezogen habe, denke ich mal, es kommt richtig cool. Weil halt dann die andere Farbe nach unten durchkommt. Und wie gesagt, auch das Alkohol dehnt sich das noch ein bisschen mehr aus wie sonst. Auch hier bin ich ja durchgezogen. Und das harmoniert auch sehr schön, finde ich. genauso wie hier. Ja, kommt schon cool. In diesem Teil bin ich ja auch immer durchgezogen. Es gibt fast so schöne Regenbogenfarben. Finde ich auch richtig cool. Und da habe ich ja ganz durchgesetzt. Punktuell. So, Da fehlt noch ein bisschen Farbe, sehe ich gerade. Das mache ich nahezu. Ich habe übrigens hinten auch zugemacht. <lacht> Habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass da noch offen war an der Kante. Und da ist ja dann noch das Weiß. Also ich finde es richtig cool geworden. Mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Dann war es das schon wieder von mir und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Bye.